In folgendem Video werden Ihnen die Pudelaufnahmen in Moodle vorgestellt. Es erlaubt uns die eigene Stimme aufzunehmen und ist daher besonders geeignet für die Fremdsprachen. Es ist auf verschiedenen Ebenen einsetzbar. Es ist zum Beispiel geeignet, um die Sprechfähigkeiten der Studierenden zu steigern. Zum Beispiel, indem diese in fünf Minuten über ihr Wochenende berichten. Es ist aber auch geeignet, um die Hörverstehensfähigkeiten der Studierenden zu steigern, zum Beispiel indem die Dozierenden ihr Feedback mündlich geben. Im Folgenden wird Ihnen zunächst die Möglichkeit präsentiert, wie die Studierenden zum Sprechen gebracht werden können. Dafür sollten Sie bereits ein Layout für ein Quiz gestaltet haben. Wenn Sie noch kein Quiz angelegt haben oder Probleme dabei haben, fertigen Sie zunächst das Quizlayout mit Hilfe unseres Tutorials Rätselrunde ein Quiz in Moodle einrichten an. Klicken Sie nun auf Testinhalt bearbeiten. In dem neuen Quiz-Vorschaufenster klicken Sie auf den rechts unter der Frageliste stehenden Button Hinzufügen. Und wählen Sie dann Frage hinzufügen aus. Es öffnet sich ein Pop-up, aus dem Sie die Pudelaufnahme aussuchen. Geben Sie der Pudelaufnahme einen aussagekräftigen Titel und fügen Sie eine möglichst genaue Beschreibung hinzu, worüber die Studierenden sprechen sollen. Besonders offene Fragen eignen sich, um die Studierenden zum Reden anzuregen. Die Studierenden können die von Ihnen gestellten Fragen die gesamte Zeit, während sie sprechen, sehen. Unter maximale Aufnahmezeit ist die Einstellung einer maximalen Sprechdauer möglich. Wir empfehlen, auf eine solche Aufnahmebegrenzung auch in der Aufgabenstellung hinzuweisen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Änderung speichern, um die Pudelaufnahme zu sichern und zurück zur Fragenübersicht zu gelangen. Wenn Sie nun auf die Lupe rechts klicken, wird Ihnen eine Vorschau angezeigt. Wenn die Teilnehmerinnen ihre Versuche hochgeladen haben, werden diese Ihnen unter Versuche oder links unter Testadministration unter Ergebnisse bei der manuellen Bewertung chronologisch angezeigt. Dort finden Sie ebenfalls die Möglichkeit, einen Kommentar zur Aufnahme zu formulieren und die erreichte Punktzahl einzutragen. Nun beschäftigen wir uns mit den Fragen, wie eine Pudelaufnahme genau funktioniert und wie diese von Dozierenden genutzt werden kann. Eine Pudelaufnahme besteht aus drei Phasen. Aufnehmen, Abspielen und Hochladen. Ist kein Zeitlimit gesetzt, startet die Zeit bei 0 Minuten und 0 Sekunden und steigt mit der Länge der Aufnahme. Ist ein Zeitlimit gesetzt, wird dies von vornherein angezeigt und die Zeit läuft mit dem Start der Aufnahme runter. Wenn man mit der Aufnahme fertig ist, drückt man auf den gleichen Button noch einmal. Dann muss die Aufnahme abgespielt werden. Dafür drückt man den Button neben dem Aufnahme-Button. Das Abspielen ist nützlich, um zu kontrollieren, ob die Aufnahme funktioniert hat. Wenn beim Abspielen Probleme auftreten, gibt es die Möglichkeit, unter dem Einstellungssymbol die Mikrofoneinstellungen zu verändern. Wenn Fehler passiert sind, kann die Aufnahme einfach noch einmal begonnen werden, indem erneut auf den Button Aufnehmen gedrückt wird. Nachdem die Aufnahme abgespielt wurde, kann sie hochgeladen werden, indem auf Hochladen gedrückt wird. Von Dozierenden können Pudelaufnahmen genutzt werden, um sich selber aufzunehmen und damit das Hörverstehen der Studierenden zu fördern. Pudelaufnahmen können überall eingesetzt werden, wo ein Menüband zu finden ist. Beispielsweise in Foren oder in Quissen können die Aufgabenstellungen auch mündlich kommuniziert werden. Erstellen Sie dafür ein Forum oder ein Quiz. Wenn hierbei noch Probleme auftreten, schauen Sie sich doch einfach nochmal das Tutorial zu Rätselrunde, ein Quiz in Moodle einrichten oder Foren einrichten an. Klicken Sie nun auf das Symbol Audio aufnehmen, welches ein Mikrofon zeigt. Es ist in der unteren Leiste des Menübands zu finden. Nehmen Sie sich auf, klicken Sie auf Abspielen und laden Sie Ihre Aufnahme hoch. Dann drücken Sie auf Einfügen. Fertig ist Ihre Aufnahme. So können Sie mit wenig Aufwand Ihren Kurs aufwerten. Viel Spaß beim Ausprobieren!